Unter Wasser bauen. Aber wie? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, der Gamer Tüte. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr unter Wasser baut. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wir brauchen dafür nur Sand, Glas, zwei Schilder und eine Fackel. Am besten sollten wir noch schwimmen können. Und zwar fangen wir ganz einfach an. Wenn ihr mitbauen möchtet, in der Mitte ein Block, zwei außen, da zwei, da zwei, da zwei. Und das Ganze auf einer Plattform über dem Meeresspiegel. Ich würde sagen, wir fangen an. Wir beginnen ganz einfach. Und zwar bauen wir uns ein kleines Häuschen. So etwas wie ein Iglu. Es muss nicht wirklich groß sein. Es sollte nur komplett aus Sand bestehen, anfangs. Machen das Ganze am besten zwei hoch, da wir drinnen stehen möchten. Füllen wieder alles aus. Dann füllen wir hier einmal alles aus. Wenn ihr es noch etwas schöner machen wollt, könnt ihr solche Kanten machen. Wieder alles zu und ein Minidach und schon ist es fertig. Das Ganze wollen wir jetzt so versenken. Das heißt, wir bauen einfach Block für Block ab, damit der Sand runterfällt. Das Positive daran, er bleibt auf dem Meeresspiegel so, wie er hier oben war. Das heißt, wir bauen einmal alles ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Und schon ist es geschafft. Wir müssen jetzt nur noch untertauchen und über den ganzen Sand unser Glas setzen. Das ist eigentlich ganz einfach, wenn man weiß, wie. Einfach bei jedem Block ein Glasblock drüber, so dass kein freier Sandblock mehr da ist. Wenn wir das geschafft haben, müssen wir uns eine Stelle suchen, an der wir den Eingang bauen wollen. Dann nehmen wir einfach unsere zwei Schilder, setzen diese ans Glas, sie müssen nicht beschrieben sein, und schon haben wir einen Platz, wo wir Luft holen können. Wenn ihr beim Bauen der Gläser nicht mehr genug Luft habt, allerdings nicht extra hochtauchen wollt, empfehle ich euch, zwei Blöcke hochzubauen, eine Fackel hinzusetzen und kurz zu atmen. Wenn wir fertig sind mit unserer Tür, fangen wir innen an. Damit wir den Sand nicht mühsam Hand für Hand abbauen müssen, setzen wir einfach unter den Sand Fackeln. So wird er schneller abgebaut. Wenn wir fertig sind, ist es relativ unspektakulär. Allerdings können wir nach draußen schauen, schön in das Meer und den Boden können wir ja immer noch ändern. Wenn ich jetzt hier einmal hüpfe, ist das schon gemacht. Und fertig sind wir. Wir können daraus aus diesem Raum jetzt alles machen, was wir wollen. Zum Beispiel eine Base ganz unter Wasser. Wenn wir darüber schauen, seht ihr schon, was nächste Folge passieren wird. Gehen wir mal rein. Als erstes landen wir hier. Wie? Könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Ihr könnt anfangs einen Eingang bauen oder sonst etwas. Dann habe ich hier noch meine Betten, Kisten und Rüstungen. Hier ist mein Feld und hier der Verzauberungstisch. Ihr könnt natürlich alles reinbauen. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal und Tschüss!